Was meinst du, wirst du nochmal wiedergeboren oder hast du es schon geschafft, dass du nicht mehr auf der Erde zurückkommen musst? Diese Frage haben mir einige von euch gestellt und daraus ist jetzt eine, ein Podcast entstanden mit einem Test. Du kannst dich also selbst testen, einige Fragen beantworten, um zu erfahren, muss ich nochmal inkarnieren oder habe ich es endlich geschafft? Viel Freude dabei! Was meinst du? Wirst du wiedergeboren? Musst du noch einmal auf die Erde kommen? Oder hast du deine Aufgaben alle bereits erfüllt und brauchst nicht mehr, hierher zurückzukommen? Viele Menschen stellen sich diese Frage vor allen Dingen, weil sie keine Lust mehr haben, die vielen Widrigkeiten auf der Erde mitzumachen. Die Antwort auf diese Frage ist kein einfaches Ja oder Nein. Denn die Reinkarnation ist in vielen spirituellen Traditionen tief verwurzelt und wir wissen, dass unsere Seelen mehrmals wiedergeboren werden. In diesem Sinne kann das Leben auf der Erde als eine Reise betrachtet werden und jede Inkarnation liefert uns wertvolle Lektionen, die uns auf unserem Weg helfen. Letztendlich liegt die Antwort in dir selbst. Denn wenn du das Gefühl hast, dass die Rückkehr in diese Welt für deinen spirituellen Fortschritt notwendig ist, dann wirst du vielleicht wieder reinkarnieren. Und manche Seelen tun dies sogar freiwillig, auch wenn sie nicht mehr müssen. Also, welchen Weg du auch immer wählst, er wird der richtige sein. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Neriana Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. So habe ich also heute einen kleinen Test für dich vorbereitet, der es dir erleichtert herauszufinden, ob du wieder auf die Erde zurückkommen wirst. Es ist ganz wichtig, dass du diesen Test ehrlich beantwortest, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wo du gerade in deinem Leben steht. Zuvor möchte ich dir aber noch etwas erzählen über die Menschen, welche nicht mehr wiedergeboren werden, denn sie haben in ihrem Leben bereits ihr ganzes Karma abgebaut. Sie haben ihre Resonanzen aufgelöst und ihren Körper geheilt. Sie sind zum größten Teil gesund und glücklich. Die Menschen, die nicht ihr gesamtes Karma aufgelöst haben, kehren noch einmal ins Leben zurück und arbeiten in weiteren Inkarnationen an ihrer Heilung. Reinkarnation ist eine Gelegenheit zu lernen, zu wachsen und sich spirituell weiterzuentwickeln. Bist du bereit? An unserem Test jetzt teilzunehmen, um herauszufinden, ob du reinkarnieren wirst oder nicht, dann mach gleich mit und beobachte, was das Schicksal für dich bereithält. Ich stelle dir jetzt einige Fragen. Du beantwortest sie entweder mit Ja oder mit Nein. Mach dir am besten eine Strichliste, damit du nachher weißt, wie viele Ja's und wie viele Neins du hast. Am Ende des Tests erhältst du eine Punktzahl und du erfährst, ob du noch einmal auf die Erde zurückkommen musst. Also mal sehen, was deine Seele für dich vorgesehen hat. Viel Glück! So, und jetzt kommt auch schon die erste Frage. Ärgerst du dich, wenn jemand etwas Böses sagt oder dich beleidigt? Manchmal sind Menschen wirklich böse und sie sagen schlimme Dinge. Ärgert dich das oder stehst du da drüber? Bist du neutral? antworte gewissenhaft mit ja oder nein jetzt kommt die zweite frage hast du angst vor dem sterben das ist so eine sache viele menschen haben angst vor dem sterben wie ist es bei dir wie antwortest du mit ja oder mit nein hast du angst vor unwettern krankheit oder krieg gerade jetzt haben viele menschen vor dem krieg angst gehörst du da dazu antworte mit ja oder nein die vierte frage glaubst du an karma karma ist die summe unserer negativen taten könnte man sagen welche uns belasten welche wir auflösen sollten glaubst du daran antworte mit ja oder nein die fünfte frage glaubst du dass menschen eine seele haben was meinst du, hat jeder Mensch eine Seele? Antworte mit Ja oder Nein. Sechste Frage, fühlst du dich mit der Natur und ihren Zyklen eng verbunden? Liebst du die Jahreszeiten, Herbst, Winter, Sommer, Frühling? Antworte mit Ja oder Nein. Die siebte Frage, fällt es dir leicht? Die Vergangenheit loszulassen und anderen zu verzeihen. Manchmal trägt man sein ganzes Leben lang eine Verletzung, eine emotionale Verletzung mit sich herum. Bist du bereit, den Menschen zu vergeben, der sie dir zugefügt hat? Fällt dir dies leicht? Antworte mit Ja oder Nein. Die achte Frage. Bist du gerne auf der Erde? Liebst du es, hier zu sein oder magst du gar nicht mehr hier sein? Antworte mit Ja oder Nein. Gewissenhaft. Versuche dich nicht anzulügen. Die neunte Frage. Kannst du mit den Engeln kommunizieren? Ist es dir möglich, Botschaften von den Engeln zu bekommen? Antworte mit Ja oder Nein. Glaubst du an außerirdische Wesen, an Sternenwesen? Viele Menschen glauben das nicht. Aber auch wiederum viele glauben daran. Wie ist es bei dir? Antworte mit Ja oder Nein. Die elfte Frage. Hast du das Gefühl, dass frühere Leben dein jetziges Leben beeinflussen? Dass du vielleicht zum Beispiel, wenn du eine Hinrichtung erlebt hast, dass du das in diesem Leben noch spürst und dass es für dich schlimm ist, daran zu denken. Überlege genau und antworte mit Ja oder Nein. Die zwölfte Frage. Bist du offen dafür, aus schwierigen Erfahrungen und herausfordernden Momenten zu lernen? Oder schmeißt du am liebsten alles hin und hast keine Lust, immer wieder schwierige Erfahrungen zu machen? Bist du offen dafür? Antworte mit Ja oder mit Nein. 13. Frage, Kannst du akzeptieren, dass das Leben Höhen und Tiefen hat? Also, dass es einem manchmal wirklich sehr, sehr schlecht gehen kann und auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr gut gehen kann. Kannst du das akzeptieren oder ärgerst du dich darüber, wenn es dir schlecht geht? Antworte gewissenhaft mit Ja oder Nein. 14. Streitest du dich manchmal? Und möchtest du dann auch deine Meinung durchsetzen oder bist du eher kooperativ? Überlege genau, streitest du dich manchmal? Antworte mit Ja oder mit Nein. 15. Bist du manchmal verzweifelt, weil du meinst, dass es nicht mehr weitergeht? Deine Lebenssituation ist sehr schlecht, du bist gerade in einem Tief oder du kennst ein Tief und... Wie war es da? Bist du sehr verzweifelt und möchtest am liebsten gar nicht mehr weiterleben? Gibt es das in deinem Leben? Antworte mit Ja oder mit Nein. Jetzt kommt die 16. und die letzte Frage. Stehst du zu dir selbst und sagst auch das, was du denkst und fühlst? Egal, was die anderen über dich denken, kennst du solche Situationen? Wie hast du da reagiert? Stehst du zu dir selbst? Ja oder nein? Überlege nochmal genau. So, jetzt hast du 16 Fragen beantwortet und auf deiner Liste stehen einige Ja's und einige Nein's. Die Ja's bekommen jeweils 10 Punkte und ein Nein, fünf Punkte. Jetzt nimm dir Zeit und addiere. Und ich bin gespannt, auf welche Summe du kommst, denn über die Summe können wir ungefähr feststellen, wo du gerade in deinem Leben stehst. Wenn deine Punkte also zwischen 160 und 145 liegen, bist du schon ganz nah dran. Du musst nur noch etwas Kleines lernen. Dies könnte sogar in diesem Leben noch geschehen und es ist möglich, dass du nicht mehr inkarnieren musst und deine Lehrzeit hier auf der Erde beendet hast. Also es liegt jetzt tatsächlich an dir, an deinen Entscheidungen, die du triffst, dein Leben so zu gestalten, damit du nicht mehr auf die Erde kommen musst. Du wirst es selbst entscheiden. Dieses Leben, diese Inkarnation ist ausschlaggebend für dich. Wenn du jetzt die Zahl der Punkte, die zwischen 150 und 135 liegen, erreicht hast, dann musst du nicht mehr zurückkehren. Die ideale Punktzahl wäre 140. Diese Punktzahlen erreichen meistens sehr alte Seelen, also mit dieser Punktzahl musst du nicht mehr zurückkommen. Wenn deine Zahl unter 135 liegt, hast du noch einige Aufgaben zu erfüllen und wirst wahrscheinlich noch öfters inkarnieren müssen. Wenn deine Zahl unter 100 liegt, bist du eher eine junge Seele und musst noch sehr oft inkarnieren. Das sind jetzt Anhaltspunkte für dich, um einschätzen zu können, wo du stehst. Du hast also ein wenig Klarheit über deine aktuelle Situation bekommen. Und wie auch immer es ausgeht oder welche Zahl du erreicht hast, du hast dein Schicksal selbst in der Hand. Übernimm einfach die Verantwortung für dein Leben und vergesse nicht dabei, das Leben zu genießen. Denn das, der Genuss und die Freude, das gibt uns Kraft, alle Aufgaben gut zu durchstehen. Bitte teile diesen Podcast, damit noch mehr Menschen erfahren, ob sie noch einmal auf der Erde inkarnieren werden oder nicht. Abonniere meinen Kanal, damit auch du weiterhin wichtige Podcasts von mir bekommst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Smarana